Hi Leute, ich bin Lars, der Gründer von AvaTai. AvaTai ist ein junges Leipziger Unternehmen für bewusstes und nachhaltiges Leben. Wir stellen rein pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel her und bauen eine Online-Plattform auf rund um das Thema Gesundheit. Unser Ziel ist es, Produkte, Infos, Anregungen und Möglichkeiten anzubieten, die es uns vereinfachen, unsere Gesundheit zu erhalten und zu optimieren. Wir haben AvaTai gegründet, weil wir möglichst viele Menschen daran unterstützen möchten, bewusst zu leben und daran arbeitet unser gesamtes Team mit voller Begeisterung. Mein Name ist Professor Bürgemeier, Ich habe hier an der medizinischen Fakultät der Leipziger Universität gearbeitet. Äh, Im Wesentlichen habe ich mich in den vergangenen 30 Jahren mit äh, der Erforschung der Ursachen und Möglichkeiten der Therapie von Krebs befasst. Und äh, in diesem Zusammenhang haben wir auch äh, in einigen Experimenten verschiedene Pflanzeninhaltsstoffe untersucht und äh, sie auf deren Wirkung auf Krebszellen getestet. Mit Abatei arbeite ich seit 2018 zusammen. Wir haben uns zufällig auf einer Veranstaltung getroffen. Und da hat der Lars äh, mir von seinem Vorhaben erzählt. Und ich fand das einfach klasse. Denn Sie wissen ja, dass verschiedene Pflanzen ähm, unterschiedliches, unterschiedliche Ausstattung von Vitaminen und Pflanzeninhaltsstoffen haben. Insbesondere Polyphenolen. Und äh, möglicherweise ist die, die Mischung von verschiedenen Pflanzenextrakten gerade äh, der Punkt, der eine bessere Wirkung für die gesunde Haltung des Menschen bringt. Und man muss davon ausgehen, dass im, im, mit dem Alter äh, Radikale im menschlichen Körper massiv entstehen und gerade solche Pflanzeninhaltsstoffe und insbesondere die Polyphenole, die sind in der Lage diese Radikale abzufangen, weil Radikale die Zellen beschädigen und dadurch auch Verursacher von Entzündungen und bestimmten Erkrankungen natürlich sind. Avatai Aduba besteht aus einer Kombination von zehn verschiedenen Pflanzenstoffen. Darin enthalten sind zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe wie Bitterstoffe. Diese helfen unter anderem bei der Entgiftung, aktivieren den Stoffwechsel, regulieren die Verdauung und stärken unser Immunsystem. Dazu wertvolle Antioxidantien. Diese unterstützen die Zellregeneration und schützen uns vor freien Radikalen. Sowie die Polyphenole. Diese unterstützen die Zellregeneration, wirken entzündungshemmend und Blutdruckregulierend. Unsere Ziele für die Kampagne sind: Nummer 1, für unser Produkt Avatai Adjuva die vollständige EU-Zulassung durch die Europäische Kommission zu erreichen. Die Inhaltsstoffe sind außerhalb der EU bereits zugelassen und erzielen wichtige Erfolge in der Gesunderhaltung. Dazu sind umfangreiche Recherchen und Laboranalysen notwendig. Ziel Nummer zwei ist es, eine klinische Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig zu ermöglichen. Uns ist es bei Avatai besonders wichtig, ökologisch zu handeln und im Thema Nachhaltigkeit immer einen Schritt weiter zu sein. Bei Avatai arbeiten wir an einem ständigen Verbesserungsprozess für unsere CO2-Bilanz und auch an einem Wiederverwendungskonzept für unsere Verpackungen. Zum Beispiel Briefumschläge. Was macht ihr mit euren Briefumschlägen? In der Regel werden Briefumschläge weggeworfen, wir benutzen sie wieder. Alles, was bei uns an Plastik reinkommt, von unseren Zulieferern, wird alles komplett wiederverwendet. Egal ob normale Folie, Pappe, Papier etc. Wird alles nicht aus dem Kreislauf herausgenommen, sondern wird von uns in den Kreislauf wieder hineingegeben. Wir beziehen den Großteil unserer Rohstoffe aus Westafrika und aus Südamerika. Und wir möchten den Menschen vor Ort etwas zurückgeben, indem wir 10% des Gewinns von Avatai an Bildungseinrichtungen vor Ort zur Verfügung stellen. Für die Zulassung von Avatar Aduba und die weiteren Aufgaben, die vor uns liegen, benötigen wir eure Unterstützung.